Ihr kennt alle das Problem. Ein kläffender, dreiköpfiger Hund steht auf einer Falltür und ihr wollt daran vorbei. Nur wie stellt ihr das an? Vor diesem Problem stehen auch Harry, Ron, Hermine und Neville. Als Gruppe müssen sie eine Entscheidung treffen, wie sie am besten unversehrt durch diese Falltür kommen. Schauen wir uns an, was passiert. Oh Gott, ein dreiköpfiger Hund! Was machen wir jetzt? Wir werden alle sterben! Hm... Also ich weiß einen Zauberspruch, mit dem ich die Foto zur Seite schieben könnte. Aber wenn ich den jetzt sage, dann nennen mich wieder alle Streber. So finde ich dann nie Freunde. Wir finden bestimmt noch eine andere Lösung. Ich warte erstmal ab, was die anderen sagen. Oh, da steht eine Harfe. Und meine Mutter hat auch immer Harfe gespielt. Das war schön. Aber naja, zurück zum Problem. Hey, da ist ein Schlüssel! Aber da bringt uns ja jetzt gar nichts, weil der Hund eine Foto auf der Tür hat. Wenn ich das jetzt sage, blamier ich mich wieder ganz fürchterlich. Wie wäre es, wenn wir mit Leckerlis ablenken? Kann jemand einen Zauberspruch dafür? Wir den immer. Mhm. Ja, ja. Ja. ja, mach mal. Ja. Super, dann sind wir uns ja alle einig. Das muss eine gute Idee sein. Ja, ich hab das mal irgendwo gelesen. Geht beiseite. Advenus leckerlos. Ups, das war wohl keine gute Entscheidung. Sehen wir uns mal etwas genauer an, wo die Probleme lagen. 5 Minuten zuvor. Hermine kannte anscheinend einen Zauberspruch, der nützlich gewesen wäre, den sie aber nicht preisgegeben hat. Aus Angst, wieder als Streber gemobbt zu werden. Neville entdeckt einen wichtigen Gegenstand im Raum, hält ihn aber für unwichtig. Ron hat mal wieder Angst, sich zu blamieren, indem er etwas Falsches sagt. Harry betont nochmal den Konsens der Gruppe, da er nach Harmonie strebt. Dadurch wurde die Idee mit den Leckerlis nicht genügend durchdacht, sodass es zu einer Fehlentscheidung kam. Ist ja schön und gut, dass wir jetzt wissen, was zu einer schlechten Gruppenentscheidung führt. Jeder hat Informationen parat, die er oder sie aus unterschiedlichen Gründen nicht mit der Gruppe teilte. Dies nennt man ungeteilte Informationen. Die Idee mit den Leckerlis hingegen hatte jeder im Kopf. Dies nennt man geteilte Information. Aus dieser geteilten Information ist zu schnell ein Konsens entstanden. Andere, bessere Lösungen wurden dadurch übersehen. Aber wie kann man denn eine gute Entscheidung treffen? Schauen wir doch mal, wie es aussieht, wenn es funktioniert. Oh Gott, ein dreiköpfiger Hund! Was machen wir jetzt? Wir werden alle sterben! Beruhig dich, Ron. Wir finden gemeinsam eine Lösung. Hat denn jemand Vorschläge? Hm. Schaut mal, da ist eine Harfe. Vielleicht könnte die uns weiterhelfen? Die steht doch bestimmt nicht ohne Grund da, oder? Ich bin von der Harfenmusik meiner Mutter immer schön eingeschlafen. Ja. Vielleicht schläft der Hund auch davon ein. Guter Beitrag, Neville. Ich habe da mal was gelesen, einen Zauberspruch, um Hundepfoten zur Seite zu schieben. Soll ich den mal ausprobieren? Was haltet ihr davon? Mhm. Ja, ja. Ja. ja, mach mal. Ja. Lingadium fortiosa. Super, Hermine! Okay, denkt ruhig um die Ecke. Traut euch, auch wenn ihr nicht genau wisst, ob es was bringt. Wir sammeln alle möglichen Ideen. Es gibt keine schlechten. Da, da liegt ein Schlüssel. Das wäre aber zu einfach, oder? Man kann es ja mal probieren. Dieses Mal hat es geklappt. Schauen wir uns mal genauer an, wie es dazu kam. Im zweiten Szenario hat jeder seine ungeteilte Information in die Gruppe eingebracht. Neville hat die anderen auf die Harfe aufmerksam gemacht, wodurch der Hund eingeschlafen ist. Er selbst war sich zwar unsicher, wozu man die Harfe benutzen könnte, aber die Gruppe konnte diese Information sinnvoll nutzen. Hermine hat ihre Information über den Zauberspruch, der Hundepfoten beiseite schieben kann, nicht mehr absichtlich zurückgehalten sondern sich getraut, ihn mit der Gruppe zu teilen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Ron hat den anderen mitgeteilt, dass er einen Schlüssel gesehen hat, obwohl er Angst hatte, sich dadurch zu blamieren. Er hat zum Wohl der Gruppe seine Selbstwerterhaltung hinten angestellt. Harry strebte nicht mehr, wie im ersten Szenario, die ganze Zeit nach Konsens der Gruppe, sondern ermutigte die anderen, alle möglichen Ideen zu äußern und bestärkte sie, wenn Ideen genannt wurden. So hat jeder in der Gruppe seinen Teil dazu beigetragen, dass die Gruppe letztendlich durch die Falltür springen konnte. Hidden Profile ist ein Paradigma, das in Gruppenentscheidungsprozessen stattfindet. Dabei nennen Gruppenmitglieder Informationen nicht, über die nur sie verfügen. Die beste Lösung ist nicht auf der Grundlage individueller Informationen der Gruppenmitglieder erkennbar. Um das Hidden Profile zu lösen, müssen die ungeteilten Informationen ausgetauscht und integriert werden, so wie es Harry und seine Freunde im zweiten Szenario gemacht haben.